Herzlich Willkommen zu unserem Vortrag. Ei, ei, ei. Wir sind von MediaOffice, das ist einmal mein Kollege Peter Körner und ich, Florian Habes. Wir haben ein ganz spannendes Thema mitgebracht und zwar, wir haben es im letzten Vortrag gesehen, der Alexander Wörl von ContentServe hat die direkte Anbindung von ContentServe an Comet gezeigt. Wir gehen jetzt einen Schritt weiter. Wir zeigen die Anbindung von ContentServe über den Publishing Hub an Comet. Das ist eine Interessante und ich glaube auch sehr spannende Verbindung, die wir da haben. Die eröffnet uns einige neue Möglichkeiten und da möchten wir einen kurzen Einblick geben. Wir machen das Ganze nachher live auf dem System. Ich hoffe, die Verbindung die hält und es läuft alles, aber wir dachten, das ist viel informativer, wie wenn wir irgendwelches Slides zeigen und nachher zeigen, so könnte es funktionieren. Wir wollen zeigen, wie es wirklich funktioniert. Zu Beginn möchte ich noch mal ein paar Sätze zu Media Office sagen, denn ich glaube, die wenigsten kennen uns hier. Die Media-Office ist eine Firma im Schwäbischen, wir sitzen zwischen Ludwigsburg und Stuttgart in Kronwestheim, sind schon relativ lange am Markt, haben um die 20 Mitarbeiter. Wir sind Partner von ein paar PIM-Herstellern, von 2, von Inbetween. Was uns auszeichnet, sind sehr, sehr langfristige Partnerschaften mit unseren Kunden. Also meistens ist es so, wir machen eine PIM-Einführung mit dem Kunden und wir begleiten ihn danach auch noch mehrere Jahre weiter. Was ich immer sehr angenehm finde, wenn man einfach langfristig zusammenarbeiten kann. Man kennt sich gegenseitig, man kennt den Kunden, man weiß, worauf es bei den Kunden drauf ankommt. Und das ist einfach eine gute Zusammenarbeit, die dann auch gut funktioniert. Was machen wir? Wir beraten unsere Kunden, wenn es darum geht, ein PIM-System einzuführen, ein PIM-System zu betreuen, zu entwickeln, zu erweitern. Wir beraten die Kunden, wie sie ihre Daten ablegen können und wie sie nachher auch die Daten dann ausleiten können. Ausleiten heißt zum einen mal Richtung Katalog, Richtung Datenblätter. Zum Beispiel über Comet in InDesign rein, kann aber auch genauso gut ein shop sein, eine Webseite. Da ist alles, alles möglich und ich glaube auch die Kombination zwischen PIM und zwischen Printausgabe oder auch eine Ausgabe in den Shop ist eine sehr, sehr wichtige Sache und die brauchen wir heute auch. Ich habe hier noch einen kleinen Einblick zu ein paar unserer Kunden mitgebracht. Mit den Kunden machen wir Projekte, total unterschiedlich, manchmal kleine Projekte, manchmal auch größere Projekte. Manchmal, wenn ich mal auf Fein schaue, auch schon Projekte, ich glaube seit über 40 Jahren, oder? Ja, also schon sehr langwierige Kundenbeziehungen sind dabei und wir begleiten die Kunden komplett unterschiedlich. Je nachdem, wie es die Kunden haben wollen und was die Kunden auch von uns in Anspruch nehmen wollen. Als nächstes möchte ich gleich ähm, zur Live-Demo starten, dass wir dann auch mal einen Blick in die Systeme reinwerfen können. Ich starte hier als erstes mal mit einem Blick in content -Surf rein. Das hier ist jetzt mein content -Surf system das wir bei uns in der Firma am Laufen haben. Ich kann hier, wenn ich auf alle Produkte klicke, bekomme ich hier, je nachdem wie gut die Verbindung läuft. Okay, hey. so, da ist Content auch schon. Ich sehe jetzt hier, ich mache nochmal mal alle Fenster zu, zum einen mal hier meinen Produktbaum, wo die ganzen Produkte angeordnet sind. Wir haben jetzt hier verschiedene Produktkategorien, die wir bei uns alle verwalten. Ich klicke jetzt hier gerade mal auf die Fahrräder drauf. Ich habe hier eine Hierarchie mit den verschiedenen ähm, Produktfamilien, mit den verschiedenen Modellen. Ich kann mich hier durchklicken. Ich habe hier dann noch eine Farbvariante, ich habe hier dann noch eine Größe. Das kann man so aufbauen, wie man es haben möchte, wie man es auch braucht für seine Produkte, was am besten ist. Da gibt es einfach gesagt kein richtig und kein falsch. Wichtig ist nur, dass man sich die Gedanken macht und dann auch eine Strategie entwickelt, wie man seine Produkte anlegen möchte. Ich sehe dann jetzt hier die verschiedenen Merkmale, die ich jetzt für meine Produktgruppe habe. Zum Beispiel hier einen Teaser. Ich habe hier eine Beschreibung. Ich habe hier entsprechende Merkmale für den Verkauf. Ich habe hier auch dann noch weitere Daten hinterlegt. Ich habe jetzt hier noch ein Produktbild. Ich habe hier weitere Ansichten für meine Fahrräder. Das haben wir zum einen mal aus dem ERP-System importiert in das CottonSurf-System oder andererseits dann auch noch von Hand nachgepflegt, sodass die Daten im System drin sind und dass man auch damit arbeiten kann. Ganz spannend finde ich auch noch hier diese Tabellen hier. Das sieht zwar hier so aus, als ob es ganz einfache Tabellen sind, aber es sind sogenannte Flex-Tabellen. Und Flex-Tabellen, das funktioniert so, dass man in auf eine Konfiguration anlegt, die beschreibt, wie diese Tabelle aufgebaut wird. Jetzt hier bei dieser ersten Tabelle, die wir nachher noch im Katalog dann auch sehen werden, definiere ich, ähm, welche Attribute sollen hier gezogen werden und dann baut er hier praktisch eine kleine Tabelle auf mit technischen Daten. Die zweite Tabelle hier, die ist etwas komplexer. Wir sehen jetzt hier, ich bin hier gerade auf meinem Turboneo Expert Blue drauf. Direkt darunter habe ich die verschiedenen Größenvarianten. Und diese Tabelle hier, die ist so konfiguriert, dass ich hier die verschiedenen Größen ganz links sehe und dann die jeweiligen Daten, wie die Rahmenhöhe, wie die Reifengröße, einfach alles, was ich brauche, um die verschiedenen ähm, Varianten meines Fahrrads miteinander vergleichen zu können. Und ganz praktisch und ganz elegant ist auch, ich kann diese Daten nachher direkt so an InDesign weitergeben. InDesign weiß genau, wie es die Tabelle aufbauen muss, wie es sie darstellen muss. Ich könnte die Tabelle auch an den Internet-Shop weitergeben der bekommt seine HTML-Daten und kann die Tabelle entsprechend darstellen. Das ist also hier eine ganz elegante Lösung, wo ich nachher in der Ausleitung praktisch keine Arbeit mehr damit habe, welche Daten sollen gezeigt werden, oder dass es eine Tabelle ist. Die Daten gehen einfach rüber. Ich habe nachher in InDesign nur noch die Frage, und wie mache ich jetzt die Formatierung von meiner Tabelle. Das ist sehr elegant gelöst. Wir wollen uns jetzt heute uns anschauen, wie das Ganze im Katalog aussehen kann. Dazu haben wir hier beiden Kanälen. Da ist hier unter Print eingeordnet, haben wir jetzt hier unseren Hauptkatalog und haben dann praktisch hier nochmal unsere Publikation so aufgebaut, wie wir es nachher ausgeben wollen. Wir sehen hier auch wieder, sind die Fahrräder drin. Ich kann so ein Fahrrad anklicken. Wir kommen auch hier wieder die ganzen Daten angezeigt. Ich habe die Möglichkeit, die Daten hier auch nochmal zu ändern, speziell jetzt für meinen Katalog. Über Sinn und Zweck kann man sich streiten, aber ich könnte jetzt hier nochmal sagen, ich muss den Text ein bisschen kürzer machen, damit es in den Katalog reinpasst zum Beispiel. Ich würde damit nicht meinen normalen Produktbestand ändern. Und anschließend, wenn ich jetzt die Daten in den Publishing Hub bringen möchte, benötige ich ein Skript, das die Daten entsprechend exportiert. Dieses Skript, das sehen wir hier. Ich habe jetzt hier verschiedene Skripte. Und hier habe ich das Skript, das den Export in den Print Hub macht. Dazu ist hier ausgewählt, ich möchte gerne den Root-Knoten print, den haben wir ja... Hier gerade gesehen. Das ist dieser Knoten hier. Den möchte ich exportieren. Wir exportieren, glaube ich, zuerst auf Englisch nachher, oder? Weiß ich noch nicht. Gut, aber noch nicht <lacht> starten, bitte. Also. Ne, lasse ich noch, genau. Das sehen wir dann, welche Sprache wir nachher exportieren. Ich kann hier eine Sprache auswählen. Anschließend habe ich hier noch einige Attribute selektiert, die wir an den Katalog übergeben wollen. Die sind dann nachher praktisch alle mit drin. Ich habe hier unten noch ein paar Einstellungen, zum Beispiel auch die Bilder übergeben wir als URL, das heißt, der Print Hub kann sich die nachher dann direkt runterziehen und anschließend, wenn der Export fertig ist, möchten wir hier die Daten direkt an den Publishing Hub schieben. Wenn wir jetzt hier noch einen Blick reinwerfen, sehen wir auch hier, das sind die, praktisch die, die Protokolle, wann der Job gelaufen ist, zum letzten Mal gestern, gestern Nachmittag. Das sehen wir hier dann auch, dass hier mal alle Nachrichten anzeigen da wurde er gestartet und hat er die ganzen Produkte, die ganzen Hierarchien, hat er alle exportiert, der Job. Und ich sehe dann ganz oben, sehe ich hier zum einen, mal, ich hätte hier eine XML-Datei, die ich runterladen könnte, wo ich auch einen Dick reinwerfen kann, passt das soweit. Und dann, was jetzt für mich viel wichtiger ist, die Daten, die wurden an den Publishing Hub geschoben unter dieser IP-Adresse. Es war erfolgreich und damit könnten wir jetzt dann loslegen. Und jetzt möchte ich übergeben an meinen Kollegen, dass er mal zeigt, wie geht es jetzt auf der Publishing Hub Seite weiter. Meine Brille und mein Zettel, was der Kollege Kollegin alles aufgeschrieben hat, was ich zeigen soll. Ähm, genau. So, zum einen Control und dann komme ich rüber. Ähm, sind es? Ich muss mal auf das System drauf schauen. Gerade mal, genau. Ähm, unterschiedliche Dinge. Ich habe eigentlich erst die InDesign-Datei mir anschauen wollen. ist jetzt einmal beendet, da starte ich mal. Ich hatte so eine Übersicht dazu, ein Schaubild, was Sie vielleicht heute schon gesehen haben, mit den einzelnen Komponenten, die im Zusammenspiel sind. Und eigentlich sind alle, alle Elemente der Print Suite vertreten. An der Stelle mit OK zu klicken, hier ist mein Dokument, Skript, Vortrag. Da kann man das eigentlich sehr schön sehen. Das, ne? Das sind die Vorteile. Die entsprechenden Rechte. Ich mache es etwas größer. Du hast die Maus andersrum vom Scrollen her. So, so. Und jetzt runter. Ich hoffe, das kann man so einigermaßen gut erkennen. Ähm, genau, es geht um Publishing Hub an der Stelle. Und das ist hier im Prinzip so in, in diesem Mittelteil zu sehen. Ähm, alle Komponenten, die im Zusammenspiel dazu sind, sei es jetzt angebundene MySQL-Datenbanken, ein Content-System, ein PIM-System, in dem Fall content ähm, Wir werden aber auch den Print-Planner sehen an der Stelle. Wir werden ähm, die InDesign-Desktop-Plugins nutzen. Wir werden uns auch ähm, ein angebundenes, ähm, einen angebundenen File-Server oder statische Content-Daten sehen in Verbindung mit... Oder in Form von CSV-Daten oder XML-Daten. Und wir werden auch auf der rechten Seite hier diesen InDesign-Server, die entsprechenden Server-Instanzen sehen, um so Dokumente zu generieren. Also es kommt, ähm, als ich das Schaubild gesehen habe, habe ich gedacht, das passt ganz gut, weil es alles irgendwo eine Rolle spielt und, und ein Thema an der Stelle ist. Ähm, gut, dazu. Dann habe ich das, ich muss ich gucken, welches System das hier ist. Das geht an der Stelle, ich möchte einmal in meine Datenbank. Genau, deswegen hatte ich dich gebeten, das Skript nochmal nicht auszuführen. Ich habe hier zunächst einmal einen Blick auf meine Daten. Das ist jetzt die entsprechende Datenbank, Print Publishing Hub DB, die interne Datenbank, wo ich gerade schon meine entsprechenden Exportdaten vom letzten Mal sehe. An der Stelle, das war der letzte Export, der war in Deutsch an der Stelle, glaube ich, ausgeführt. Main Katalog, nee, das ist eine englische Version. Also passt das an der Stelle ganz gut. Ich werde jetzt zunächst mal hingehen und diese Daten an der Stelle mit einem SQL-Skript löschen, dass wir auch gleich sehen, okay, da kommen jetzt wann dann neue Daten hin, wenn wir den Export halt ausführen an der Stelle. Das führe ich mal aus. Ich möchte ein SQL-Skript öffnen. Das ist SQL an der Stelle und ich vermisse jetzt den Run-Button. Ich muss es öffnen, ich muss es ausführen. Run SQL-Script. Nehme mal das, SQL-Delete. Ich führe das auf der Datenbank aus. Es läuft entsprechend durch. Ich schließe das Ganze, aktualisiere meine Ansicht hier unten in den Daten. In dem Preview das schließe ich mal an der Stelle und bereite es vor. und habe die Daten jetzt soweit raus. Also das ist jetzt die, die leere SQL-Datenbank an der Stelle und ich gehe jetzt zurück zu ähm, ContentServe, zu meinem eigentlichen Skript und führe das an der Stelle einmal aus. Das ist das nächste Schaubild. So, also hier bin ich auf dem System. Das hast du jetzt vorbereitet. Also du stehst schon auf dem Publishing Hub an der Stelle und ich gehe in die Properties rein und könnte an dieser Stelle den Export ausführen. Wir gehen hier auf eine... Auf eine einzelne Instanz in der Datenbank. Normalerweise wäre es so, wenn wir mit mehreren Sprachen arbeiten, dass wir für jede Sprache eine eigene Instanz haben der Datenbank. Jetzt der Einfachheit halber für den, für den Showcase an der Stelle, haben wir uns jetzt mit einer Instanz begnügt. Wir eine Sprache aus, nehmen nehme wir mal die deutsche Sprache an der Stelle. Das mal aus. German Printbereich und für die.. Du hast die Produkte ausgewählt, schon der Root-Knoten, Printbereich und die entsprechenden Attribute. Wir führen es einfach mal aus. Dann läuft das Ganze durch. Man sieht es hier auf der rechten Seite, also hoffentlich. Ähm, was wir bekommen, ist ein Export in die Publishing Hub DB. Es sind keine Warnungen, kein Fehler, so sollte es eigentlich auch sein. Zusätzlich haben wir eine XML-Datei, die wir hier exportiert bekommen die wir auch nutzen können, wenn es im Bereich ISON geht, um die entsprechenden Daten ähm, anzubinden. Das ist so ein, ein Beiwerk, was man auch nutzen kann, gerade wenn es darum geht, bestimmte Datensysteme miteinander zu verbinden, also statische Daten, XML-Daten, CSV in Verbindung mit irgendeinem Content-System zum Beispiel. Ähm, so, das ist jetzt an der Stelle durchgelaufen. Dann ist der nächste Punkt ist ähm, die Oberfläche ähm, der Administration. Das ist hier noch nicht. in die Richtung. Das finden wir hier an der Stelle. Nochmal klicken. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das ISON kennt, um diese entsprechende, um eine Print Suite zu konfigurieren, zu installieren. Das ist eine Administrationsoberfläche, mit der man halt die entsprechenden Datenmodelle aufbaut und die entsprechenden Content-Systeme anwendet. Jetzt haben wir auf der linken Seite, gibt es schon so ein paar, die wir so in Vorbereitung äh, mal ausgeführt haben. Ähm, es gibt aber auch die entsprechende ähm, Demo-CS, die wir haben. Also es gibt ein, ein fertiges Entitätenmodell, wo man zum Beispiel mit, diesem, mit dieser Erweiterung Bucket Tree test ganz gut sehen kann, wenn man Daten aufbaut, wie ist jetzt die äh, entsprechende Struktur? Es ist dabei ja ganz wichtig, was sind Elternelemente, was sind Kindelemente und wie hängen die Daten an der Stelle zusammen, weil die meisten Datenabfragen gehen darauf hin, dass man irgendeinen Knoten auswählt und äh, man ihm sagt, Liefere mir bitte die entsprechenden Kindelemente an der Stelle. Da hat man hier einen ganz guten Überblick an der Stelle. Hier sind schon einige Sachen ähm, vorgefertigt. Ähm, das Schöne daran ist, also wenn es um die Entitäten geht, um diese Datenmodelle, dass wir durch dieses Push-Skript, Push das ist... Äh, so dass wir da schon eine, eine Konfiguration mitbekommen. Also wer, ich weiß nicht, wer von Ihnen sowas schon, schon mal von Hand aufgebaut hat, konfiguriert hat, das ist schon ein gewisser Aufwand. Man muss wirklich gucken, welche Elemente sind da und welche sind wie Das sieht man gleich bei den CSV-Daten, wenn ich das einmal zeige. In Verbindung mit dem Push-Skript ist es so, dass wir so etwas schon ähm, vordefiniert haben und das in den Daten und so wie die Knoten angelegt sind und so wie sie definiert sind und welche Namen diese Knoten auch haben, dass so etwas schon, ähm, schon da ist. Oder vorbereitet ist. Man kann jetzt verschiedene neue Entitätenmodelle erstellen. Entweder so frei auf der grünen Wiese, dann fängt man halt an, das zu bauen. Oder aber man sagt, ich möchte ein neues Entitätenmodell aus der Publishing Hub DB erzeugen. Wähle ich jetzt mal aus. Habe ich schon geklickt? Dann nehme ich einen Namen. Jetzt gucke ich mal. Demo. Ähm keine Ahnung, Demo XS, kopieren wir das mal. Das ist der Mac. Wie kann ich das kopieren? Steuerung, Command, C? Command, Copy, ja. Command, C. Aber ich muss erst auswählen, ne? Ja, machen wir Oder A Command. Command, A. Was sind die Mac? Ja. Was, ja? ja. mal. Jetzt habe ich es ausgewählt. Okay. Steuerung, C? Ja, Steuerung, C und dann Steuerung, V. Steuerung, V. Sehr gut. Also ich stelle jetzt ein neues Entitätenmodell an der Stelle und habe hier schon die Möglichkeit auszuwählen, wie, sind denn, wie ist es aufgebaut, was gibt die Datenquelle an der Stelle her. Das kann ich jetzt verbinden, Beschreibung lasse ich mal weg und ich möchte es direkt auch in dem Editor einmal öffnen. Jetzt führt er es aus, das ist unser neues Entitätenmodell an der Stelle was wir ausgewählt haben, Demo XS, das ist auch schon direkt geöffnet und man sieht hier schon in diesem Bucket Tree Test, das sind jetzt meine neuen Daten, auch schon in Deutsch, was wir vorher in Englisch hatten, in dem äh, Entitätenmodell, was er hier aufgebaut hat. Das nimmt uns schon diese, dieses Skript eigentlich schon ab und er baut uns hier die Struktur schon auf, wie wir sie auch dann für unsere Templates und für die unsere Datenabfragen halt benötigen. Das ist schon mal ein Riesenvorteil an der Stelle, ähm, dass man sich diese Arbeit dann sparen kann. Wenn man so etwas von Hand baut, dann ist es so, dass man das ähm, in den entsprechenden CSV-Daten, also konfigurationstechnisch ähm, schon machen muss, gucken muss, welche Entitäten sind da, was sind Kind- und Elternelemente und so weiter. Also ist schon wesentlich, wesentlich aufwendiger an der Stelle. Ähm, also das ist schon mal ein großer, großer Vorteil an der Stelle. Skript haben wir ausgeführt. Wenn wir das jetzt, Projekt jetzt sehen und wir haben den Namen Demo unterstrich XS, dann könnten wir ähm, schon aus dieser Entität ein neues Komet-Projekt erzeugen. Da gehe ich mal hier in diesen Default-Bereich, möchte ein neues Komet-Projekt, das sollte ja noch hier in der Zwischenablage sein. Ich nenne es mal gleich, Beschreibung lassen wir nochmal weg. Die TETEN modell da wähle ich das jetzt aus, was wir gerade erzeugt haben, Demo XS, mit dem entsprechenden Inhalt. Na, Finished. Dauert es einen kleinen Moment. Dann hat er es aufgefüllt und dann müsste es unter den Comet-Projekten, ja, hier ist es angelegt. Und wir können hier im ISON auch sehen, dass hier ähm, nicht nur das Datenmodell, sondern dass es hier auch um den Bereich ähm, Templating geht, äh, Seitentemplate, Produkttemplates und so weiter. Generell sind die Templates, wenn Sie die, die Direktanbindung an ähm, Content Surve kennen über den InDesign äh, Plugins, dass diese Templates übernommen werden können. Vor allen Dingen auch die Flex-Tabellen, das ist sehr wichtig, dass man da das nicht neu konfigurieren muss oder zusammenbauen muss. Die sind also da ähm, wunderbar ähm, zu übernehmen an der Stelle. Und wenn wir mal in InDesign jetzt einmal reingehen, InDesign, dann kann ich mich hier schon über die Zusatzmodule direkt schon mit dem System verbinden, mit dem gerade neu angelegten XS haben wir es genannt. Ich habe hier die Adresse, das ist schon meine Print-Suite an der Stelle, ich bin damit verbunden und wenn ich jetzt die, den Arbeitsbereich, nämlich mal den Komet als Monitor, es ist ja so, dass wir beim Kometen nicht gerade wenig Fenster auf dem Monitor haben, dann sieht man aber schon bei den entsprechenden, bei der Produktrecherche, dass wir hier schon unsere entsprechenden ja, Elemente schon haben. Und man hier auch schon sehr schön zu den einzelnen Produkten und zu den Knoten, wo man an der Stelle ist, auch schon die Templates zuweisen könnte. Also das ist da schon von dem Datenmodell eigentlich schon alles, was man an der Stelle beachten muss oder was es an Konfigurationen halt ist. Und je nachdem, wie umfangreich, wie tief diese Daten sind, legt ihr halt entsprechenden Knoten an. Wir haben hier in dem Export waren noch weitere Elemente, man sieht auch noch Kataloge und Preislisten. Das ist halt an der Stelle die die Möglichkeit. Ein weiterer Punkt ist also ein Vorteil, wenn man sagt, ich nutze jetzt halt ähm, Publishing Hub, dass man halt auch externe ähm, weitere Content-Systeme anbinden kann an der Stelle. Also sowohl CSV, XML-Daten, auch in Kombination ist soweit möglich. Also dass je nachdem oder PIM, -weit, ja, mam system macht vielleicht noch Sinn oder ERP-Systeme, wenn es um Preise geht. Ähm, ja, das ist so der die eigentliche ähm, das Besondere halt an der Stelle. Ähm, dann haben wir weitere Punkte, die jetzt also dafür sprechen, neben der klassischen Anbindung direkt an Content-Serve, vielleicht mit einem Publishing-Hub zu arbeiten. Dazu gehe ich mal nochmal einen Schritt weiter. Ich muss mal, ich glaube, ich mache es hier rüber. So, da bin ich angemeldet. Ich gucke mal hier. Weiter so, ich habe mal, also ich habe mich hier als Administrator angemeldet. Ähm, ich weiß nicht, wer von Ihnen das soweit die Prinzfeed schon kennt oder schon Erfahrung mitgemacht hat. Ist es so, dass Sie vielleicht schon die ersten Gehversuche damit gemacht haben oder das in irgendeiner Form schon kennen oder vielleicht in der Präsentation gesehen haben? Ist es so, dass es hier oder eine Besonderheit dabei ist eigentlich, dass wir hier ähm, ein ein Workflow-System haben, was man eigentlich also wunderbar für Printpublikationen einsetzen kann. Es ist so hier eingestellt, dass es hier mehrere Benutzer gibt und noch mehrere Benutzergruppen, die man dann einzelnen Projekten und einzelnen Aufgaben zuweisen kann an der Stelle. Wir haben hier einen Demo-Workflow, den wir aus einem, ja wir haben das von aus irgendeinem Showcase von oder How-To, Anleitung von Werk 2 übernommen an der Stelle. Ähm, hier sind so, so klassische Schritte drin, wie man halt so einen normalen Print-Workflow an der Stelle durchführen kann. Ähm, die sind so angelegt, dass sie aufeinander aufbauen und das auch je nachdem, welche Rechte man hat, ähm, die entsprechend auch weiterschalten kann, je nachdem, wie weit man den Prozessfortschritt an der Stelle hat. Ähm, die unterscheiden sich grundsätzlich einmal in ähm, einzelne Aufgaben, die einem Benutzer oder einem Team zugewiesen sind oder auch die so serverbasiert sind, die dann automatisiert ausgeführt werden sollen. Wenn zum Beispiel ein gewisser Workflow-Schritt erreicht ist, dass es also von den Publikationen her ja, soweit gefüllt ist, dann möchte man, dass automatisch eine Preview generiert wird. Das kann je nach Umfang einer Publikation dann auch schon mal sein, dass man solche Aufgaben halt zu bestimmten ähm, Tageszeiten ausführt. Man kann hier auch dann wählen, an welchen Wochentagen zum Beispiel oder zu welchen Tageszeiten ähm, das ausgeführt werden soll. Man hat hier die Möglichkeit auch entsprechende ähm, Generierungsmethoden, was jetzt den Dokumentenaufbau und so weiter angeht einzustellen. Es gibt ähm, bei den serverbasierten Tasks auch so also Elemente wie zum Beispiel PDF-Generierung ähm, mit einem gewissen Briefleit, wenn man das ähm, so einstellt, dass es das halt im Erfolgsfall halt zur nächsten Aufgabe, zum nächsten Workflow-Schritt geht, ähm, im Fehlerfall aber vielleicht an den IT-Support äh, gesendet wird, der die entsprechende Aufgabe dann bekommt. Und so sind generell zu den einzelnen Aufgaben, die man so ganz wunderbar ineinander in Verbindung bringen kann, eine Menge an Aufgaben erledigt. Es gibt allerdings hier auch die, jetzt mit der neuen 4.2 ist es so, dass sich dieses Workflow-System ändern wird. Es wird auf Camunda gewechselt an der Stelle, was dann auch wieder Vorteile bringt, wenn Sie bestehende Workflow-Systeme haben, um das entsprechend dann damit zu verbinden. Und so sind halt den entsprechenden Benutzern diese entsprechenden Aufgaben halt zugewiesen. Man kann sich dann da durchhangeln und wenn man das als, so wie ich das zum Beispiel hier habe, bestimmte Aufgaben hat, dann kann man die auch filtern, je nachdem, ob das jetzt Aufgaben sind, die meinem Team zugewiesen sind oder vielleicht mir an der Stelle, da kann ich nach bestimmten Aufgaben an der Stelle halt suchen und dann werden mir die entsprechend gezeigt, je nachdem, was ich als nächstes, welchen Schritt ich tun möchte. Das ist schon sehr, sehr gut. Was hat man noch an, an Definitionen oder an in dem Bereich ähm, der Übersicht? Workflow Status. Ich meine, das ist unter dem Bereich Administration. Also hier sind die entsprechenden Projekte mit den einzelnen, mit den einzelnen Rollen und Zugriffsrechten an der Stelle, ähm, die entsprechenden Teams zugewiesen sind. Hier gibt es zum Beispiel die, die einzelnen Teams bzw. die Mitarbeiter, die informiert werden, wenn ein bestimmter Status erreicht ist von einem Dokument. Ähm, das kann man sehr schön sehen, wenn man in großen Arbeitsgruppen arbeitet, wenn man vielleicht auch ähm, so auf verschiedenen Länder mit verschiedenen Ländergesellschaften arbeitet, so hat jeder im Prinzip den Überblick, ähm, wie ist denn jetzt der aktuelle ähm, Projektstand an der Stelle. Ähm, wenn ich mir den Workflow mal angucke, ich suche gerade nochmal einen. Ein Punkt, was ich noch ganz nett fand, ist, dass ich auch zu einzelnen Publikationen äh, die Möglichkeit habe, zu gucken, wie ist denn so der Gesamtstatus. Das ist bei mir jetzt so, dass wir ein, ein, das so dokumentenbasiert haben, ähm, wo ich also sehr schön kann, sehen kann, ich habe hier so auf der, im oberen Teil meine einzelnen Workflow-Schritte und ich kann hier wirklich hingehen und das entweder dokumentseitig oder auch einzelne Seiten, je nachdem, wie ich so etwas geplant habe, mehr anschauen, wie ist denn der aktuelle Projektstand, in welchem Projekt zum Beispiel. Gibt es Anmerkungen dazu? Auch das sind wir hier an der Stelle, wo man das ganz gut sehen kann. Also man hat praktisch, ich sehe hier dann genau, wo stehe ich gerade bei meinem Katalogprojekt, auf welchem Status sind die einzelnen Zeiten schon fertig oder wo muss man noch mal ran und nachbessern? Ja, genau. Das ist also schon eine ganz ganz, ganz gute Übersicht an der Stelle. Ähm, was auch ein weiterer Vorteil ist, um zu gucken, okay, ich möchte vielleicht mehr als, das ein, als die Direktanbindung, sondern ich möchte das ähm, über die Print Suite an der Stelle mir anschauen. So, was haben wir da als nächstes auf dem Zettel? Workflow, zur Okay, das nächste, da geht es um den Bereich ähm, Publikationen. Wie kann ich so etwas planen? Es gibt ja diese Listenverplanung an der Stelle über den Print Planner, den wir hier haben. Dazu gehe ich mal, gucke ich mal in den Publikationen, kann ich bei meinen Aufgaben mal reinschauen oder aber direkt in den Bereich Publikationen und kann mir hier die einzelnen Dokumente einmal anschauen. Ich glaube, ich gehe mal über die Aufgabenliste. Aufgaben, da habe ich hier meine Kataloge, die in meinem Aufgaben... Bereiche liegen. Ich nehme mal einen raus. Ich nehme mal den, schon diesen Vorbereitung. Also hier haben wir schon bestimmte Dinge ausprobiert. Ich nehme mal hier, den, hier diesen Katalog als Basis. Der öffnet sich jetzt nicht. Gehe ich mal direkt drauf. Ich logge mich noch mal aus, ich bin als Admin, dem das sollte eigentlich funktionieren. Davon. und meine Details an der Stelle. Ich habe hier auch ein Preview. So, also hier kann ich dann meine meinen aktuellen Katalog sehen. Das ist jetzt der Katalog in de an der Stelle, den ich hier schon mal so grob aufgebaut habe. Und wenn ich das jetzt in der Verplanungsansicht mir angucke, dann kann ich hier das Planning und Briefing Modul öffnen. Und dann passiert das hier auch an der Stelle. Also hier sind schon die Bereiche oder die Produkte. Ähm, wo ich weiß, entweder aus dem Bereich Produktmanagement, ähm, welche Produkte denn in dem entsprechenden Katalog ähm, in der Auswahl, die ich hier habe, verwendet werden sollen. Auf der rechten Seite sind dann halt weitere Produkte, die ich dann entsprechend zuweisen kann. Zu meinen Seiten. Das sind jetzt hier verschiedene Modelle in bestimmten Größen. Ich habe hier auf der, auf der linken Seite halt die zugewiesenen Produkte. Ich kann hier auch schon sehr schön sehen anhand des Templates, was hier zugewiesen ist und ich habe hier in der übersicht bei den seiten auch schon eine übersicht was jetzt hier ähm, bestandteil an der sache ist welche produkte jetzt vorhanden sind wenn ich so etwas ändern möchte dann stelle ich das hier auf der linken seite ein dass ich zum beispiel hier im hinteren teil möchte ich nicht diese ein viertel template sondern ich möchte zum beispiel weil ich sehe okay, die Produkte sind alle drin, aber ich habe vielleicht noch nicht genug Seiten oder ich habe zu viel Seiten oder es gefällt mir noch nicht die Kombination je nachdem mit dem Seitenwechsel an der Stelle. Ich möchte es einfach mal ändern. Dann ähm, kann ich das hier mal ausführen. Ändere das an der Stelle mal um. Das heißt, du änderst jetzt praktisch das Template, über das nachher bestimmt wird, wie groß oder mit welchen Daten wird das Produkt nachher ausgegeben. Genau, das kann ich dann halt speichern und entweder ist es so, also bei einem serverbasierten Prozess wäre es jetzt so, wenn ich den Workflow jetzt verändere, kann es sein, dass so etwas normal schon im Hintergrund ausgeführt wird, die Aktualisierung. Ich möchte das aber hier neu aufbauen und kann an der Stelle dann sagen, ich möchte das einmal rendern. Vorher, bevor ich das starte, möchte ich einmal gucken. Hier sind die entsprechenden InDesign Instanzen, die mit unserem System verbunden sind, die die unterschiedlichen Aufgaben haben, je nachdem, welche Art von Job es ist. Und wenn ich das jetzt hier ausführe, er soll es mir rendern dann führt er es aus und ich wähle jetzt den Zeitpunkt, er soll es sofort ausführen an der Stelle und er soll das bestehende Dokument, also er soll es komplett neu aufbauen. Er soll es nicht einfach dranhängen, sondern er soll alle Seiten mit den neuen Templates entsprechend ausführen. Dann macht er das auch und wenn ich mir im rechten Teil dann sehe, aha, die InDesign-Server sind in dem Moment in Arbeit und generieren das Dokument neu mit den aktuellen Daten, dann kann man das hier schon sehr schön, vielleicht sobald er durch ist, sieht man das schon. Ist er durch. Und wenn ich mir jetzt hier die entsprechende Seitenansicht erstelle, dann müsste sich ja hinten auf den Seiten etwas geändert haben. Na. Genau, das sind die hinteren Produkte, die sich geändert haben, wo wir jetzt die sechser darstellung haben. Das ist diese schmale Version und so haben wir das entsprechend halt generiert. Das ist jetzt ähm, das Dokument, was er aufgebaut hat an der Stelle. Und das könnten wir nutzen, um es zum Beispiel ähm, ja, noch weiter zu finishen oder den Status entsprechend anzupassen oder auch sagen zu können, ähm, das ist soweit in Ordnung. Ich möchte hier aber an der Stelle jetzt zum Beispiel eine Notiz hinzufügen, ähm, wo ich sagen kann, da soll noch jemand drüber schauen oder, ja keine Ahnung, bitte prüfen. An der Stelle in der, im Finishing oder Seiten auffüllen oder Bilder anpassen und so weiter. Das sind dann Dinge, die man noch mitgeben kann, die gespeichert werden, die man dann auch in dem Dokument sieht an der Stelle, wenn ich es hier speichere und das dann noch auschecken kann. Ähm, jetzt gehe ich mal in, zurück nach InDesign und verbinde mich. Wo bin ich jetzt gerade drauf? Demo XS, das ist das Falsche. Auch oh, das CS. Demo CS, noch gespeichert. Dann habe ich auch die Möglichkeit, diese Anpassungen. nicht... Also irgendwann kommt es ja zu so einem Status, wo man sagt, okay, das ist jetzt fertig, sind alle Produkte drin, aber es geht jetzt in den Bereich Finishing oder Grafik. Die Seiten sollen entsprechend noch aufbereitet werden, was jetzt nicht so template-seitig vielleicht auszuführen ist. Dann habe ich hier die Möglichkeit, auch meine entsprechende Publikation mir hier anzuschauen. Und zum Beispiel den Bereich Fahrräder beziehungsweise Produktrecherche nicht, ich muss in die Publikationen, sollten sich direkt daneben befinden. Hier ist mein Projekt, was ich in der Prinz halt auch habe, meine Kataloge an der Stelle, katalog.de und ich kann dann hier zum Beispiel auf diesen Katalog gehen und mir den in InDesign öffnen, das wird jetzt ausgebucht. So, das ist mein Katalog und ich kann hier die entsprechenden Anpassungen, ich werde mich an dein Mausrad nicht gewöhnen, ähm, kann ich jetzt auch schon diese entsprechenden Anmerkungen sehen, die ich eingefügt habe an der Stelle, also auch hier in der Notiz, bitte prüfen. Und wenn ich Anpassungen vornehme, zum Beispiel jetzt, ähm, ja, schiebe einfach mal irgendwas rum und ändern irgendeine Größe ab oder Tabellenbreite und schiebe das Fahrrad mal rum, sodass wir hier gleich etwas etwas sehen können, was angepasst ist. Ich schieße mal ein bisschen runter. So. Vielleicht mal dahinter. Ich mache es mal ganz bewusst hier, dass man es auch dann sehen kann. Dann wird es gespeichert. Jetzt ist kürzel nicht. Datei speichern. Und dann wird das Ganze wieder hochgeladen in die PrintSuite. Das Dokument wird geschlossen. Und solche Änderungen, die ich dann hier vorgenommen habe, kann ich dann in der Print gleich auch entsprechend in meiner, in meiner Übersicht an der Stelle, wenn ich es mal aktualisiere, dann müsste er es direkt übernehmen. Ja? Also sehen Sie, was ich angepasst habe, verschoben habe, ob das jetzt Sinn macht, diese Anpassung, sei wir mal dahingestellt, aber ich sehe es direkt, ohne es jetzt neu zu rendern, ist es um. Aber an dieser Stelle hat der Grafik, oder die Grafik, der Genau. Genau, es gibt so einen Status, wo man sagt, okay, wir sind jetzt soweit, sind alle ja. Produkte drin. Das kann man natürlich nach wie vor noch ändern und ja. sagen, nee, ich nehme doch ein anderes Template und ändere das wieder. Aber irgendwann kommt es so einem Punkt, wo man sagt, okay, ja. so was so in die Befüllung geht, ähm, alle Produkte sind drin und jetzt mach es bitte noch schön und passe es entsprechend an. Das ist jetzt Bestandteil der Printfeed und kann natürlich von allen möglichen Stellen überall auch wieder ausgecheckt und bearbeitet werden oder auch als Preview, als PDF gerendert werden und irgendwo freigegeben werden. Ähm, man hat Darüber hinaus noch die Möglichkeit, das hatten wir auch in der, ich mache das mal zu, ähm, zu, na, zu bestimmten, macht das nicht, zu bestimmten Publikationen, die wir hier zum Beispiel, auch da übernimmt das auch also eine Preview, also es ist wirklich durchgängig so, dass man es sehen kann, man sieht auch die entsprechenden Hinweise, aha, hier ist irgendwas kommentiert, hat dann die Möglichkeit, ähm, bei den Publikationen, den ähm, Workflow-Status zu ändern zu dem nächsten, der, ein offener Task, ähm, der halt dann entsprechend vorgesehen ist. Was man hier noch machen kann, was jetzt gerade um die Anbindung der Daten geht, wo man sagt, was ist noch ein weiterer Vorteil davon, dass man solche Publikationen, die man hier hat, auch ähm, duplizieren kann, ein Duplikat erstellen kann zum Beispiel und sich überlegt, wo soll das denn abgelegt werden? Das ist jetzt bei den Fahrrädern, unterhalb der Kataloge, das wähle ich mal aus. Dann kann man sagen, ähm, welche Art und Weise er soll es ähm, kopieren an der Stelle. Ich möchte die Dokumentnamen, dass er heißt, sie nicht neu kalkuliert, aber ich möchte den bestehenden Workflow, der hier zugewiesen ist, ähm, den soll er für das neue Dokument auch nehmen. Dann erstellt man eine Kopie davon. entsprechend ausgefüllt wird. Das sieht man jetzt hier oben. Das ist jetzt die äh, Duplicated an der Stelle. Die kann man dann umbenennen, wenn man das möchte, also dann den Namen davon ändern für eine weitere Sprachversion. Ähm, ich lasse das jetzt an der Stelle mal so bestehen. Man kann hier wieder auf die ähm, auf eine Planung gehen und sagen, okay, ich habe hier zum Beispiel, ich möchte, ein, oder wann macht man so etwas, wenn man eine weitere Sprache vielleicht erstellen möchte an der Stelle. Ähm, dazu gehe ich nochmal, wir hatten beim letzten Export ja die deutsche Version. Ich gehe nochmal zurück zu dem ähm, Content-Surf-Publishing hier. Gehe nochmal hin und melde mich auch nochmal brav an. Das passt auch nochmal eintippen. Ich habe die nicht gespeichert bei mir. hast nicht gespeichert, nee, wie ist das? Denn? Admin. Sehr gut. So, dann gehen wir jetzt mal auf Import Export, da liegen ja die entsprechenden Skripte Print Hub. Print -Hub. und ich wähle mir eine andere Sprache aus. Nehmen wir noch mal das Französische. Ich speichere das ab. Bin das noch mal überschreibt mir jetzt quasi die Daten in meiner Datenbank. Das macht normalerweise jetzt nicht so viel Sinn in der Praxis, aber jetzt, um das mal so entsprechend darzustellen, ist das denke ich mal schon okay. Es läuft wieder durch an der Stelle. Ich könnte damit praktisch schon auch, wenn ich geänderte Werte habe, nochmal einen neuen Export fahren. Genau. Mit neuen Daten dann wieder entsprechend das InDesign ja. in aktualisieren lassen, sodass ich dann meine aktuellen Daten im Katalog sehen kann. Genau. Und wenn wir jetzt wieder zurück auf die in die Print Suite gehe, dann hat er die Daten entsprechend angehängt, dann wenn ich jetzt mein, mein Duplikat ähm, an der Stelle habe und nochmal auf die Verplanung gehe, Planning and Briefing an der Stelle, dann ist es so, dass er mir die entsprechenden Produkte sind schon, schon zugewiesen, das muss ich also nicht neu machen durch das Duplikat. Man sieht aber hier schon bei dem Content, den ich habe, hier ist schon der, sind schon die französischen Inhalte, gerade waren es noch die deutschen und man hat jetzt halt die Möglichkeit, ähm, diese Seiten hier ist auch noch keine Seite generiert, das ist alles frisch. Nochmal hinzugehen und um zu sagen, ich möchte das jetzt neu generieren. Dazu muss ich auf die Planung gehen und generiere mir, render nochmal ein neues Dokument. Sage auch hier wieder, er soll es jetzt generieren und er soll das bestehende Dokument, was ich ja dupliziert habe, neu aufbauen. Sieht man auch hier im Hintergrund wieder, wie die entsprechenden InDesign-Server im Hintergrund arbeiten. Und wenn ich mir jetzt meine neu generierten Seiten anschaue und es etwas vergrößert, dann kann man vielleicht den französischen Text an der Stelle schon sehen. Also sind jetzt hier die entsprechenden Inhalte mit französischen, gleichen Templates, die gleichen Produkte auf der gleichen Seite und entsprechend anpassbar. Wenn man jetzt sagt, für Frankreich gibt es vielleicht ein anderes Sortiment, würde man jetzt hier hingehen und sagen, ich gehe hier, bestimmte Produkte sollen quasi nicht enthalten sein, die kann man dann hier in der Publikation einfach entfernen oder neue Templates zuweisen oder die Reihenfolge ändern oder was auch immer man damit machen möchte an der Stelle. So, dann habe ich nochmal mein, wird ja das Schaubild nochmal ganz gut passen, ähm, control der, das machen wir erstmal zu. So, dann haben wir hier nochmal die, nochmal die entsprechenden ähm, ja, Vorteile, die man dadurch hat, wenn man es also dann über ein Publishing Hub entsprechend anbindet. Also auch dann die Möglichkeit, verschiedene Content-Systeme auch miteinander zu kombinieren, außerhalb von Content serve vielleicht XML oder CSV-Daten, ähm, das Entitätmodell, was sich automatisiert, halt aufbaut schon in dem ähm, Out-of-Publishing-App-DB, ähm, Nutzung des Print Suite Workflows, Print Suite Publikationsplanung, ähm, bestehende Templates können weiterverwendet werden und halt auch gerade, was ganz, ganz wichtig ist, ähm, die Flex-Tabellen an der Stelle, dass die Funktionalität bleibt enthalten. Also auch wenn Sie was in content Server ändern, in die Ausrichtung in der Tabelle, Spaltenreihenfolge ändern und so weiter, dann ist das alles, ähm, bleibt bestehen. Von der, Vom normalen Workflow ist es ähnlich. Also wir gehen auch hin und sagen, es gibt ein Masterdokument, was entsprechend benutzt wird, wo halt schon entsprechende Formate da sind, wo auch Tabellenformate schon angelegt werden. Und ähm, also so ist es im Prinzip das Gleiche, nur halt nur aufgewertet um weitere Funktionalitäten, gerade auch in Verbindung mit der Publikationsplanung und so weiter. Ja. Was wir jetzt hier noch nicht genau gezeigt haben, was aber sich irgendwie daraus ergibt, das Ganze ist eine Webanwendung. Wir brauchen InDesign nur, wenn es darum geht, das Finishing zu machen. Ich kann aber theoretisch mit einem verteilten Team, das auf der ganzen Welt sitzt, über den Publishing Hub daran arbeiten, meine Publikation entsprechend aufbauen. Jeder pflegt seine Produkte. Ich brauche keine schnelle Datenleitung, ich brauche nur Zugriff auf die Webseite, kann dann alles aufbauen und dann nachher, wenn ich fertig bin, zieht sich derjenige, der das Finishing macht, das fertige InDesign-Dokument rüber, runter, bearbeitet es, der das anschließend wieder hoch, macht die Sache auch sehr komfortabel, wie ich finde, und man kann, glaube ich, damit echt auch gut gemeinsam über verteilte Teams, was wir jetzt ja mittlerweile alles sehr gut kennengelernt haben, arbeiten. Mhm. Genau. Mhm. Dann würde ich noch die Schlussfolie zeigen, oder? Hast du noch was? Ja, ja. Das war schon die Schlussfolie. Ja. Ja. Fragen? Gerne? Wir haben ja Folie gezeigt, wie sich die Daten aus ConsumServe in den Publishing abkriegen. Wenn man jetzt eine zweite Quelle nutzen will, das würde genau funktionieren. Und wie würde man dann die Verbindung der Daten einfach über Mapping irgendwie so funktionieren? Genau. Also da wäre mein Favorit, das über die, ähm, über die Restschnittstelle, über die Konnektoren zu konfigurieren, um wirklich sagen zu können, äh, da gibt es entsprechend die Möglichkeiten, das Entitätmodell so entsprechend aufzubauen. Das würde man dann über Mapping machen, genau. In der Theorie sieht das genauso aus wie die Daten, -Tool aus content in den publishing -Hab ähm, Ich habe hier noch weitere Modelle. Also Ich habe ja auch zum Beispiel, so dass ich gesagt habe, ich habe jetzt diese XML, die da mal ähm, runterzuladen ist, ähm, mir mal genommen und gesagt, ich baue mal so ein eigenes Entitätenmodell auf, weil ich sage, ich möchte davon vielleicht abweichen. Ich habe ein anderes Datenmodell oder das, was mir gegeben wird, ähm, das möchte ich aus irgendwelchen Gründen bearbeiten. Und Ich brauche nicht so viele Hierarchiestufen, ich möchte das irgendwie flacher haben dann kann ich das machen und kann solche Sachen auch, ja wie so eine leichte Datentransformation, die man halt auch da hat, dann auch umbauen. Und da kommen dann die entsprechenden äh, Dinge dazu, wie der, zum Beispiel in der CSV-Datei, dass man sowas halt ähm, entsprechend baut. Ich kann das ja, gerne mal... Ich würde es aber kurz halten, damit wir dann zu Ende kommen. Genau, also wir können uns das auch am Stand ja. angucken. Das ist, wir sind ja da, solche Sachen kann man gerne noch in die Tiefe gehen. Das ist also wirklich eine Konfigurationsdatei, wo man auch wunderschön CSV- und XML-Daten nehmen kann oder bestimmte Teile aus csv und XML entsprechend zusammenbauen. Ne? Das ist also, ich habe hier bei mir auch so ein einfaches Filesystem, also es ist ein Ordner auf der Festplatte, wo die ganzen CSV-Daten, XML-Daten drin liegen und das kann man halt wunderschön. Also wir, haben ja. wir haben versucht, technisch nicht zu tief einzusteigen, das ist wirklich verwirrend, wenn man ja, das, das alles sieht. Es ist extrem flexibel, ich könnte theoretisch auch mehrere PIM-Systeme dranhängen, ob man es braucht, gut. Aber es gibt glaube ich zumindest viele Lösungen ja. und auch wenn es so darum geht, einen CSV oder einen XML oder ein Excel einzubinden, ich habe die Möglichkeit. Es ist etwas anders, wenn man sagt XML, wo man schöne Knoten hat und sagen, gib mal die Kindelemente. Ist das anderes, als wenn man eine CSV-Datei hat, wo man wieder spaltenbasiert arbeitet und so einen anderen Aufbau an der Stelle hat? Das ist schon. Aber es funktioniert. Können wir uns gerne dann jederzeit am Stand anschauen? Und ja. Also, gerne, wenn noch Fragen sind, gerne tun. Oder haben ja, Sie noch einen? Kommen zum Workflow. Ja. Das sind ein Sportartikelhändler und wir machen in der Hauptsache so Flugblätter oder Prospekte. Heißt. und der normaler Workflow ist Produktmanagement, trägt ein, das Marketing hat vorher schon die Themen bestimmt, mhm. dann geht es halt irgendwann in, die, in das Finishing. Mhm. Das, ist, das sind immer einzelne Händler, die da teilnehmen und das ist halt nicht immer der gleiche Kreis. Kann ich da an zwei oder drei Stellen in dem Workflow auch die Händler mit einem Link oder so einladen, das Ding zu kontrollieren, den aktuellen Stand, genau, und das Feedback nicht. zu geben, also auch die jetzt nicht irgendwie fix als Team angelegt, wir ja. äh, ständig wegkommen. Genau, das hat man, äh, ich weiß nicht, ob man es gerade gesehen hat, bei den einzelnen Workflow-Schritten, man hat die Möglichkeit, auch die Leute zu informieren, entweder das Team zu informieren oder einzelne Personen, auch per Mail. Es gibt also jetzt sprechen. ja auch mit genau. der nächsten Version die, neue, die neuen Workflow-Engine, den Camundo. Mhm. Damit gibt es auch noch mal eine Menge mehr neue Möglichkeiten, wo noch viel mehr Flexibilität auch ins System reinkommt. Also ich mhm. weiß nicht genau, ich kenne Ihren Zeitrahmen nicht, aber vielleicht wäre es dann auch noch zu sagen, Hey, wir warten auf das neue Workflow-Management-System, bevor es dann interessant wird.